Hallo, Christian Freisle Fachhochschule St. Pölten. Ich bin mit dem Josef Buchner gemeinsam, der ist bei der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich tätig, für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverter Classroom und Beyond zuständig am 20. und 21. Februar Fachhochschule St. Pölten jetzt anmelden. Und ich habe hier die fantastische, großartige Iris Wanner hier bei mir, die sich jetzt gleich vorstellt und sagt, was sie so treibt. Ja, hallo Christian, vielen Dank, dass ich heute online bei dir sein darf. Ja, mein Name ist Iris Wanner, ich bin äh, angestellt bei der IMC Fachhochschule Krems. Bin dort zuständig als Blended Learning-Koordinatorin. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich mit den Nutzungsmöglichkeiten von neuen digitalen Technologien ähm, und äh, schaue, dass ich dort in beratender Funktion mit Lehrenden tätig bin, um diese sozusagen in diesem komplexen Wechselspiel zwischen, zwischen Personen und Rahmenbedingungen ähm, ja, einzubringen. Gut, dann schreiten wir zum WordRap von ICM. Nicht vergessen, kurze und prägnante Antworten sind gefragt. Das größte Potenzial von ICM ist für dich. Die Erhöhung der Studien- und Studierendenaktivität. Eine Person, die mit ICM beginnen wird, will, würdest du empfehlen, ein gutes Konzept zu erstellen. Ja, ein gutes Konzept auf die Zielgruppe. Ja, genau. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum ICM ist eine positive Rückmeldung von Lehre, also von von, von Lernenden, Lernenden. Von Lernenden. Von Lernenden. Ähm, dass sie frei sind in ihrem Lehren und und und und reflektieren können. Ja. Äh, ja. Wenn du das selber machst, woran merkst du Veränderungen in der Lehre beim ICM? Dass Studierende ähm, engagierter sind. Mhm. Dein persönliches ICM-Motto ist daher. <lacht> Das ist jetzt eine gute Frage. zu lernen, wie man kompliziert Dinge auf einfache Art erläutert. Das gefällt mir. Bei der Konferenz freust du dich auf? Auf einen regen Austausch mit Menschen, die sich ganz viel mit dem Thema beschäftigen. Ja, gut. Ähm, bei der Konferenz selber bringst du auch dich thematisch ein und zwar mit folgendem Thema. Es geht um Enterprise Social Networks äh, in Bezug auf digitale Lehre. Ähm, es geht in dem Beitrag darum, wie man hochschulübergreifende Fokusgruppen initiieren kann, um neue Ideen zu generieren, um ähm, Projekte zu evaluieren, um Ideen auch weiterzuentwickeln. Ja, ja. Was hat das mit Inverted Classroom zu tun? Das hat ganz viel mit Inverted Classroom zu tun. Das hat insofern damit zu tun, dass man sagt, welche Problemstellungen gibt es, welche Ideen hat man, wie will man die weiterentwickeln. Und hier mit, äh, mit einer homogenen durchaus homogenen Gruppe an Lehrenden, äh, diese Dinge weiterzuentwickeln. Man kennt diese Fokusgruppen ja ganz stark auch schon aus dem Bereich der, der, der Technologie-Weiterentwicklung, gerade bei der Einführung neuer Technologien, mhm. äh, bei der man einfach schaut, ähm, was sagen andere zu meinem Problem. Ja? Mhm. Also dieses Einholen an, an, an, an, an Meinungen. Ja? Wobei man sagen muss, ähm, digital ist das natürlich wieder was anderes, als wenn ich reale Fokusgruppen habe. Das ist schneller, aber man kriegt nicht so viel Material zusammen. Okay, okay. Ähm, das heißt, das, eigentlich ist es ja auch eine, ein, ein bisschen ein Forschungsansatz, ein forschender Ansatz, den du da, da umsetzt und gleichzeitig auch die, die bewusste Nutzung von digitalen Tools eben in einem Setting, wo es auch eben um Inverted geht, oder? Genau. Genau darum geht's. Ja. Okay. Ähm, was was kommt bei so einer Fokusgruppe, die sich mit Inverted vielleicht auch beschäftigen wird, was, was kommt da raus, was sind da so für Themen, was kommen da für Themen oder Ideen vor? Ich glaube, das ist so breit gefächert, dass wir es jetzt so in, dem, in der Form gar nicht wirklich, nicht wirklich benennen können, weil du sie einfach für alles verwenden kannst. Das Problem ist, dass es, es wird einfach noch zu wenig genutzt, ja, okay. in diesem Beitrag eigentlich herauskommen. Die Idee ist, verstärkt zu machen und sozusagen als Practice-Beispiel andere anzusehen, zu sagen, wie können wir uns außerhalb von so tollen Konferenzen wie der, der, der ICM und Beyond sozusagen ähm, austauschen, um, um, ja, um ja. dieses Thema in Classroom weiterzuentwickeln. Weil okay. wir täglich mit Problemen konfrontiert sind, beziehungsweise mit Problemstellungen. Sind nicht Probleme sind Problemstellungen und, und, und wir oft auch Ideen brauchen, wo wir einfach uns zusammensetzen müssten. Und äh, du kennst das ja aus der Improvisation heraus und da schneller mal was, was rausschießen. Ja? Und ich glaube, dass wir das über diese Fokusgruppen ganz gut machen können. Natürlich, und auch da muss man sagen, du hast recht, es ist ein forschender Ansatz. Die gehören natürlich gut aufgesetzt. Ja. Mhm. Die gehören natürlich gut durchdacht. Das heißt, es muss einen guten Moderator dafür auch geben ja. und eine gute Gruppe. Weil eine These ist ja vom Inverted Classroom, dass es zu einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Lehrenden auch kommen muss. Muss, das gar... ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen diesen Austausch, also wir brauchen nicht nur diese Vorreiter, die es heute schon gibt, sondern wir brauchen auch den Austausch darüber, was dann real im Alltag passiert und wie wir diese, diese realen Szenarien weiterentwickeln können und auch daraus lernen können, was vielleicht nicht funktioniert und wie man das weiterentwickeln kann. Und das können einzelne Personen nicht, das ist halt in so einem Schwarmwissen halt dann so viel einfacher, ne? das weiterzuentwickeln. Ja. Gut. Wir werden uns im Anschluss an dieses Gespräch noch weiter über die Konferenz unterhalten und äh, freue mich schon wahnsinnig darauf, dich dort zu sehen und dass du auch damit, äh, dazu beiträgst, dass unser spannendes Format Hacking ICM äh, mit, mit vorantreiben wirst und ja, dadurch die Konferenz bereicherst und bis dahin nicht vergessen anmelden. <lacht>